Grundieren Sie das Auge vorab mit einem Puder oder einem Eyeshadow. Öffne die luxuriöse Box. Entnehmt den feinen Quickstep Pan. Nun neigt den Kopf etwas nach oben. Beginnt den Quickstep Pan von der Mitte des Auges zum Lidrand aufzutragen. zieht den Pan vom inneren zum äußeren Augenwinkel. Trag den Quickstep Pan ein zweites Mal auf. Entnehmt die Lashes mit einem Applikator aus der Box und formt diese ordentlich vor. Setzt die Lashes vorsichtig am Augenlid auf. Wiederholt den Vorgang beim zweiten Auge. fertig sind eure strahlenden Augen. Nehmt die Wimpern vorsichtig von euren Augen ab und legt sie wieder in die Box. Reinigt die Augen mit einem Wattepad und einem Cleanser ab. Für ein rasches und sauberes Abreinigen den Cleanser kurz einwirken lassen.